Passives Einkommen Traum oder realisierbar Echtes passives Einkommen bedeutet, dass ich Monat für Monat eine Geldsumme erhalte, völlig unabhängig von den Aktivitäten, die ich dafür aufgewendet habe. Die verschiedenen Geschäftsmöglichkeiten, die meine ständige Aktivität erfordern, sind es nicht. Zum Beispiel ein Online-Geschäft, in dem Sie ständig Kampagnen durchführen müssen, um Verkäufe zu erzielen oder eine Art von Affiliate-Marketing, bei dem man ständig Trends beobachten und auf sie reagieren muss, um Einnahmen zu erzielen. Ein echtes passives Einkommen kann nur durch Produkte oder Dienstleistungen erzielt werden, die Menschen ohne kommerzielles Interesse kaufen. Sie legen es in Ihren Einkaufskorb, auch wenn es Ihnen kein Geld einbringt. Wenn Sie sich ein stabiles, profitables Verbrauchernetz wollen, sollten Sie den Ganodama-Café von DXN als Produkt in Betracht ziehen. Kaffee ist in aller Munde und wird von 83% der Erwachsenenbevölkerung konsumiert. Es ist viel mehr als nur ein guter Kaffee und diese Qualität bekommt man nirgendwo anders, auch nicht zu diesem Preis. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, ohne den ganzen Quatsch, dann nehmen Sie Kontakt mit mir auf.